Ja. Ähm, da ja Ende Juni der Vertrag mit dem Jugendhaus ausläuft, würde ich fragen, ob da was geplant ist für die Jugendlichen in naher Zukunft, ob da wieder was kommt? Oder? Dazu gibt es, äh, die Frage kann ich so beantworten, dass wir ja versucht haben mit dem Obmann vom Jugend- und Schulausschuss, dass wir ein Treffen gehabt haben mit den Jugendlichen äh, und dort zu ergeben, äh, was hätten sie überhaupt gern. Die Sache war die Teilnahme war relativ äh, wir werden jetzt versuchen, das Gleiche noch einmal zu tun. Wir haben mit der Betreuungseinrichtung vereinbart, dass wir über den Sommer quasi für den Herbst etwas Neues vorbereiten und werden jetzt über den Sommer, da ist es noch weniger genug, also ausgenutzt worden, wie es eh schon so jetzt der Fall war, weil es waren immer noch mehr ein paar Kinder, äh, Jugendliche, und wir werden da über den Sommer ein neues Konzept erstellen und jugend der schon daran arbeitet und werden dann im Herbst ein neues Konzept, glaube ich, präsentieren können. Ja, das konnte dann nicht mehr Okay, danke. Wobei ich auch dazu sagen möchte, dieses Treffen mit den Jugendlichen, das war ja auch der Wunsch der Kinder bzw. der Eltern und das war dann keiner da. Also, schwierig. Ja, das ist auch ganz einfach. Wir haben mit Ihnen einmal für das neue Jahrvereinbarung getroffen und dann müssen wir mehr... Wir starten jetzt dann in die Hände. Wie weiterhin geplant ist, oder oder wie Gibt es eine weitere Frage? Mir ist sagen auf der B70 Höhe Friedhof fehlt eine Straße der Gemeinde bekannt und wie lange das ersetzt wird. Hat eine Schadensmeldung gegeben. Wir haben jetzt erst die Unfalllaterne unten beim Hochhof repariert, das ist, steht auf der Liste und kommt in nächster Zeit wieder dran. Ja, ich hätte gerne eine Frage an Jürgen. entschuldige, dass ich die nicht so gut ausschaut, ja. Aber ich, meine Frage lautet oder meine Anregung lautet, äh, ich finde es toll, dass du so viele Aktivitäten für die Kinder und die Jugendlichen machst. Mhm. Aber eins, was ich nicht so finde, ist, dass das im Ausschuss nicht besprochen wird, mhm. und geschweige steige, dass wir mitsprechen dürfen. Und jetzt ist es überhaupt budgetiert, dass wir das alles machen. Ich meine, das ist, wenn es für die Kinder geht, habe ich kein Problem, nur immer noch mein gern ich dabei. ich bin mir auch bewusst, wird. dass diese Frage kommen wird, ich meine, mal einmal. Uh, du weißt ja, dass ich euch in, in jeder Sitzung gebeten habe, aktiv und, und, und kreativ mitzuarbeiten. Uh, ich will nicht unbedingt eine Sitzung machen für jeden, für jedes Event, uh, dass ich es mache mit anderen, die machen. Zum Beispiel der Herr Bresen, das mit der äh, Dingschicht, mit der Honig-Schicht oder das Kinderfischen oder was auch immer. Das, ich brauche keine Sitzung, dass wir dann da herinnen sitzen. Und ja sagen, so. und im Endeffekt macht dann erst wieder ich und dann können wir Sitzungsgelder zahlen. Und für, für was? Und die Gemeinde kostet das nicht. Okay. Ich brauche keine Sitzung, oder irgendwas beschließen, wo, wo ich für die Gemeinde keine Kosten habe. Okay. Das ist, mein, mein ist das jetzt neu, dass wir keinen Ausschuss mehr brauchen. Doch, nein, nein, nein, wir brauchen schon einen Ausschuss nach wie vor, aber nicht, aber nicht für die, die Klarlichkeiten. Ich fühle es zwar nicht, es kann Aber ist egal, da. danke für mich. Aber ja, ich hätte einen Vorschlag vielleicht, wenn du wieder was vorhast und das äh, organisierst du scheinbar recht schnell. Vielleicht machst du das kurz anschreiben mit deinen Ausschuss. Nein, ich will auch ausgehen. Nein, nein, nicht. Auf Flugblattbasis, ja, auf ja. ja. mehr auf Form der Flugplatzbasis. Ja. Ich ja. finde es ganz eine tolle Idee, keine Form. Das sind aber dann auch so, so zeitweise sind das dann auch kurz, kurz überdaufte Geschichten, die jetzt nicht langwierig geplant sind. Das, sind. das sind Dinge, die man, man halt, wohl zwischen Tür und Angel einfallen. Und wenn ich da jetzt jedes Mal eine Sitzung mache, haben wir 20 Sitzungen. Wenn ah, ich damals noch opfrau war, musste ich alles in der Sitzung besprechen. Und dadurch habe ich jetzt eigentlich auch das gezogen. Okay, aber ich bitte einfach darum, dass man das nächste Mal im Ausschuss ausdiskutiert, gibt es da ein neues Prozess. Für mich waren die, die Sitzungen jetzt nicht so wichtig, weil es eben nicht darum gegangen ist, informativ ja. Aber jetzt nicht darum, dass wir da jetzt die Mathe-Scherre irgendwas beschließen müssen, weil es die Gemeinde zahlen muss. Das ist es nicht. Ja. Ja. Äh, Robert, kannst du bitte eine Handlung laufen können? Ja, danke Stefan, sehr aus für den Erklär. Wir sind aufgefallen, es gibt Staffeln für die Bewegungszone mit 20 kmh, beschränkt, die was zugewiesen sind. Ja, genau, das habe ich vorhin gesagt. Wann werden die enthüllt? Sobald wir die Verordnung haben. Wir haben es so noch nicht verordnet bekommen von der Schlossverwaltung. Das heißt, ich muss verordnen, wie es schriftlich ist, dass ich sie enthüllen darf. Wir warten schon darauf, deswegen schon mal die die wir mal so recht, die sind es schon motiviert, wie er es auch Sehr, sehr, sehr große Sicherheit. ich hoffe, ich bin ein Ja. und Schülerinnen, weil die an oder ein drüber und, und auch der Verkehr. Der sind aber da stehen noch die Preiskartoffen und sobald es verordnet ist, nehmen wir die Preiskartoffen und nehmen die Preiskartoffen und nehmen die Preiskartoffen. Da habe ich gesehen, ist, da ist ein Ziebzack-Linie gezeichnet, vor der Kinnzeichenschwolle, der, der Stadler, genau, sind die schon vorhanden, aber kommen die eh erst. 70, 70, 70, 70. Das, das, das, das, das muss das schon Schuldig-Granke die antworten, das kann ich da jetzt nicht beantworten. Das, das ist das, ganz sicher Ja, das ist Na, die, die Tipps an der ob die jetzt wirklich aufzeichnen dürfen, oder ob die nur ein Plan ja. was, das nicht ich das Also wir warten nicht bis zur so. Eröffnung, Wir warten nicht bis zur Eröffnung, bis die Daten enthüllt ja. werden. Diese 20er-Baffel? Ja. Nein, die werden sobald die Verordnung kommen, werden die enthüllt ja, das geht zu dem Thema noch eine Frage, wenn man gerade die schönen Bösen sehen kann. Am ähm, Vortrags vom Priegerdinkmal, ne? Das ist ja auch leicht erhöht. Das ist eine Stufe, was man schon beschwert hat, dass sie Genau, die ist so irgendwas angebracht, dass man die Stufe entschärft? Weil das, es ist sehr gefährlich. Es war, ein, war eine Markierung aufgeklebt, die, die weiß ich nicht, ob ich entfernt wurde oder ob sie, ob sie das Wetter weggewaschen hat. Wir haben schon probiert, das Farbig zu kennzeichnen. Ich habe jetzt die Anregung bekommen, das vielleicht mit Blumenkisten zu machen. Diese Idee werden wir jetzt. Äh, was, das Wort bei der, Instell bei der, Plan bei der Planung war es nicht bewusst, dass das so eine Unsicherheit führt, dass es ja, nicht mehr sehen wird. Da also dass man Schräge ja. reinträgt. Das sind die, die runtergestolpert sind, aber so. die, Leute, die Leute stolpern ja deswegen, weil sie es nicht wahrnehmen oder offensichtlich schärfen. Also, aber wir, wir, wir denken darüber nach wir werden schauen, ob wir nicht gleich bei den Parken, lässt, oder ja. nicht, dass auch nicht durch die Kiste kann, dass das wahrgenommen wird, dass da eine Veränderung ist im Gelände. Und die zweite Frage, weil wir noch das Gürtel haben, da. wir haben jetzt einen tollen Kreisverkehr, der sehr schön gemacht wurde. Ja. Der, der also sind wir ein teures Kunstwerk, wenn wir stehen haben? Ja, das sind teure ist Dieses Notwendig, dass zwar große Werbetafeln den Blick auf das Kunstwerk einschränken. Das sind, das sind die. größer. diese Werbetafeln sind dahingehend, glaube ich, ein schönes Symbol, weil sie weil sie dieses gemeinsame unterstreichen, weil wir damals das alle heimischen Gärtnereien angeschrieben haben, zwei aufgrund ihrer Größe nicht mitgemacht haben und zwei sich bereit gefunden haben, das gemeinsam zu gestalten. Und ich glaube, es und sie ist Zoll, oder? Und sie ist das Das schon, aber ja, sie sind uns ja, ja. dauernd entgegengekommen und ich glaube, es ist ein schönes Zeichen, aber wir können über eine Versetzung, wenn sie zu prominent positioniert sind, sicher nachdenken. Es geht um die Größe. Größe. Ja, ich meine, finde ich das hat sowas durch ja. Ja. dabei. Wir, wir werden das auch zu ja. Okay. okay. Mhm. <lacht> auch ja. ja. der ja ja backplatz, ja, ein backplatz. ja. so haben da eigentlich der Wurt? Dass ja so. die Lehrer und so weiter hinten machen sollen Ja. Das ist ja auch für die backplatz danach ne Ja. ja. Und das, oder? Ja, Das ist ja eigentlich, wie du auch gesagt hast, für die Roll- und Bring-Situation. Die Volksschulleitung und die Kindergartenleitung sieht das nicht ganz so. Wir sagen, die Roll- und Bring-Situation, ausnahmslos sind die Backplätze hinter der Veranstaltung zu benutzen. Das, das ist das ja auch das, das, den, den Zettel kann ich da erklären. Ja. Meine Erholung bringen ist klar, das man es ausführt. Ah, eher vorne, ja. schon klar. Bei dieser Zettel ist da gut entstanden, kann ich auch kurz erklären, weil, wenn zu einem Zeitpunkt, wo sich also die, die sich dazu verschärft. Die, die ja, ja. Kindergartensituation, dadurch, dass die jetzt runtergesiedelt sind, hat Ach, das ja. verschärft. Da, die Geschichte ist folgende, dass die. Äh, dass mein Wunsch quasi, dass die, die länger parken, hinter der alle parken, noch nicht Realität geworden ist. Das ist ja, wenn ich in der Frühdurchstehe und jede Zwinge, quasi, dass es sich hinten hinstellt. Dadurch sind diese Parkplätze, die du dort gezeigt hast, leider ziemlich oft besetzt. Und jetzt hat es Eltern gegeben, die dann einfach mitten auf der Straße mitten in der Einfahrt hinten, dort wo die Fahrradtosttafel ist, auch gestanden sind. Und daraufhin hat man diese Eltern aufgefordert, wenn Kuhn nichts frei ist, dann also müssen Sie sich bitte nach hinten stellen und die nach vorne geht. Zum Kinderbudger nicht mitten auf der Verkehrsbreche stehen bleiben. Okay. In dieser Woche die Situation war so, dass alles frei war ja. und, und einer hat das umgepackt. Und dann ist die Vorschuldirektorin gekommen, mit der dann rausgekommen ist. Kindergartenkinder muss man halt reinbringen. Die haben wir dort aussteigen lassen. Kindergartenkinder kann ich bloß nicht eingefallen bei dem. Da muss ich parken. Ja, ja, weil ich muss ja frei. <lacht> Und der ist dann rausgehoben und ist dann zusammengeschissen worden, warum er da parkt, Weil das ist der Parkplatz für die Lehrer. Okay, ich werde, den, ich werde das aber nachgehen und erklären. Es kann nicht sein, da bin ich bei der Parkplatz für die Lehrer, der soll ja sein. ich werde während ja. des Gesprächs ja. die Schule und Kindergarten führen. Ein Beispiel, was braucht, ist, auch nicht. Ja. ja, ja. Nein, ich werde euch inhaltlich bin ich werde das noch einmal ansprechen. und ich habe noch gespräch. Ja. Ja, ich Ja, die weiß, ja. ja. Gibt es so nicht ja. Gibt's weitere, Fragen? Gibt's weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich die Fragestunde und in die Tagesordnung ein und darf äh, zwei Erweiterungspunkte äh, zum Beschluss bringen. Und zwar bitte ich um die Aufnahme im öffentlichen Teil, das ist kurzfristig von der GKB gekommen durch den Bahnübergang auf der Keinerstraße Richtung Mitteln aufgrund einer Gleissanierung. Äh, da ist es notwendig, dass wir ein paar Grundstücke tauschen mit den Anrainern und damit wir diesen Punkt aus also Punkt 15 aufnehmen können, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, danke, der Punkt ist einstimmig auf die Tagesordnung genommen und unter dem Punkt den Punkt 22, Subventionsversuch im nicht öffentlichen Teil. Die Unterlagen muss es genau gehen wie die, weiß ich, was ich öffentlich bei euch. Wer denn einverstanden ist, dass diese Subventionversuche, da noch, wir diese da Subventionsversuche, die auch noch relativ kurzfristig hereingekommen ist, aufnehmen, bitte überzeichnen und zustimmen. Gegenprobe, Enthaltungen, danke. Auf diese Aufnahme, auf die Tagesordnung einsteht. Somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 1. Sitzung, also äh, der des Sitzungsprotokolles, es ist bis dato äh, keine schriftliche Einwendung gekommen, gibt es heute noch eine Einwendung, das ist nicht der Fall, dann bitte ich das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 11.3. Äh, zu genehmigen, ich werde mit einverstanden, ich bitte über zwei zu Gegenprobe. Entfaltungen. Damit ist das Protokoll einstimmig angenommen und ich bitte die Schriftführer um ihre Unterschrift. Ja. Hey, Dankeschön, wir kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2. Es folgen jetzt leider noch Tagesordnungspunkte, die für das Publikum wahrscheinlich nicht so interessant sind. Es geht um den Bebausplan und die Änderung. Die Beratung und den Beschluss über die Einwendung und die Stellungnahme unter Punkt A und Punkt B die Beschlussfassung darüber. Äh, bei diesen Änderungen des Bebauungsplanes geht es um die im Bauausschuss schon öfters behandelte Schmidtgasse, wo es nur darum geht, dass wir eben den, die Baugrenzlinien ändern. Dieses gewünscht, dass ich die Einwendungen vorlese, aber da habt ihr die ja. schon durchgelesen? Dann ich, äh, den Punkt 1, geänderte Planungsvoraussetzung Ungleichbehandlung und Punkt 2 Nachvollziehbarkeit der Änderung in der Gesamtfassung äh, Entschuldige, die Einwendung ja, äh, ein, wird nicht Aufnahme Die Einwendung 1 geändert durch die Ergänzung, Erläuterung wird berücksichtigt und ja. die Nachvollziehbarkeit der Änderung in der Gesamtfassung die Einwendung wird nicht berücksichtigt Wer mit diesen zwei Uh, Punkt 9 verstanden ist die Bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen. Danke, der Antrag ist einstimmig angenommen. Uh, wir kommen zur Einwendung Kocha, Ingeborg. Uh, ich habe das auch schon gehabt, ich darf wieder auf die Verlesung verzichten. Äh, der Behandlungsvorschlag ist die Einwendung, wurde soweit sie den Bebauungsplan 11 betrifft, berücksichtigt. Wer damit einverstanden ist, der bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, auf dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zur Einwendung 3, Franz Kotscha. Der Behandlungsvorschlag ist die Einwendung, wurde soweit sie den Bebauungsplan 11 betrifft, berücksichtigt. Wer damit äh, einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen.